Wie kann ich in Mebis ein 360-Grad-Foto mit interaktiven Inhalten erstellen? Die 360-Grad-Fotos, die kann man mit der Google Street View App machen, die lade ich mir auf mein Smartphone, in diesem Fall in der Android-Version. Ich öffne dann die App, gehe auf erstellen und gehe auf 360 Grad. Jetzt drehe ich mich um die eigene Achse, verlasse dabei aber meinen Standort nicht. Und ich werde hier schon angeleitet mit den gelben Punkten, wie ich mein Smartphone zu erhalten habe. Das Ganze wird nicht zu hundertprozentig perfekt, aber für den Hausgebrauch ist das völlig ausreichend. Das fertige Foto finde ich dann im Dateiverzeichnis meines Smartphones und kann es dann zum Beispiel auf den Computer kopieren. In Mebis erstelle ich dann eine neue Aktivität, wähle H5P aus. Wähle den entsprechenden Inhaltstyp aus. Vergebe einen Namen und füge jetzt hier eine neue Szene hinzu. Vergebe einen Titel und füge jetzt hier mein Bild hinzu, das ich mit dem Smartphone erstellt habe. Dann bin ich zunächst fertig. Das sieht hier zunächst ganz gut aus. Sicherlich nicht perfekt, aber wie gesagt, erstmal hier völlig ausreichend. Und ja, als erstes kann ich hier meine eine Startposition setzen. Das heißt, wenn diese Aktivität geöffnet wird, dann soll das hier in dieser Position beginnen. Ich habe hier verschiedene Elemente zur Auswahl, die ich platzieren kann. Zum Beispiel einen ganz normalen Text. Dann erscheint hier dieses Plus-Symbol und das kann ich dann an meiner gewünschten Stelle platzieren. Ich habe auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier ein Video einbetten. Ich könnte jetzt hier noch weitere Szenen hinzufügen und einzelne Bilder miteinander verlinken.